Es gibt ein Problem in praktisch jeder Beziehung, bei dem die meisten Paare keine Lösung finden. Obwohl es ganz einfach zu lösen wäre. Es sind Situationen, wo nur immer einer der beiden seinen Wunsch zuerst erfüllt bekommen kann. Der eine will Urlaub am Meer und der andere unbedingt in die Berge, also welchen Urlaub macht man zuerst. Es ist vergleichbar zur Situation dieser beiden Esel. In zwei nebeneinander liegenden Stellen stehen zwei durstige Esel. Über eine Rolle an der Decke hängen zwei Kübel mit Wasser, Senkt also jeweils ein Trog in einen der beiden Käfige. Der Verbindungsstrick zwischen den Eimern ist gerade so lang, dass beide zwar immer den Kübel zu sich ziehen können, um ihren Durst zu stillen, aber sie können nicht gleichzeitig aus ihren jeweiligen Kübeln saufen. Was passiert zwischen zwei Eseln? Jeder zieht daran, um an sein Wasser zu gelangen, aber kaum hat er einen Schluck genommen, wird ihm der Kübel entzogen, weil der andere Esel gleichzeitig seinen Durst stillen will und deshalb den Kübel zu sich runterzieht. Was ist Ihr Vorschlag für eine Lösung? Sollen die beiden herausfinden, wer in der Vergangenheit öfters seinen Wunsch zuerst erfüllt bekommen hat? In meiner Erfahrung können Paare sich ganz schlecht darüber einigen. Soll der seinen Wunsch erfüllt bekommen, der bedürftiger ist? oder den stärkeren hat oder auf sonst einer Basis von unterschiedlichen Gefühlsstärken. Gleiches Problem, Paare können sich in der Regel nicht darüber einigen. Aber Verliebte, die haben die Lösung. Denn sie genießen, wenn sie miterleben dürfen, wie ihr Partner genießt. Sie freuen sich über die Freuden des Partners. Und nicht nur das, sie genießen es ihre Freude mit dem Partner zu teilen. Aber, aber ich, ich will es nicht verschweigen, Verliebte haben ein anderes unlösbares Problem. Sie können nicht entscheiden, ist es für mich schöner mit Dir zu teilen, wie ich mich über meinen Schluck Wasser freue. oder? schöner mitzuerleben, wie Du Deine Freude über Deinen gestillten Durst mit mir teilst. Tja, jetzt müssen Sie sich entscheiden, welches der unlösbaren Probleme Ihnen lieber ist. Das der Esel oder das der Verliebten?